Ich wollte unbedingt, dass Bülent mal aufs Traumschiff kommt. Aber leider hatte ich seine Telefonnummer nicht. Ich habe dann Helene gefragt. Die hatte sie glücklicherweise. Verriet Florian Silbereisenbild. Dabei soll es trotz persönlicher Sprachnachricht gar nicht so leicht gewesen sein, ihn zu gewinnen, wie der Showmaster berichtet. Er hat zuerst nicht geglaubt, dass sie wirklich von mir ist. Aber irgendwann hat sich Bülent gemeldet und ich konnte ihn überzeugen, an Bord zu kommen. Doch nun ist er definitiv dabei. Genau wie sein Kollege Özcan Kosa. Ob daran Bülent Jaylan Anteil daran hat, ist nicht bekannt. In jedem Fall ist es für ihn nicht die erste Kreuzfahrt. J -Lan? nicht seine erste Kreuzfahrt. Wie Bild erfuhr, war der Komiker schon einmal auf einem großen Schiff. Ich war schon mal auf der, Full Metal Cruise. Das ist ein Heavy Metal Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Ich habe da im Theater eine Show gegeben. Als dann beim Hackbangen das Schiff auch noch schwankte, bin ich schon leicht ins Stolpern geraten. Auf einem Segelschiff soll er sich sogar mal übergeben haben. Hoffen wir, dass ihm dies nicht auf dem Traumschiff passiert. Spaß ist jedenfalls garantiert. gegenüberbild schwärmte er von Florian Silbereisen. Ich verstehe mich super mit Florian. Er steht immer hinter einem, wenn er etwas gut findet. Florian ist wirklich ein mega geiler Entertainer. Florian Silbereisen, noch ein Komiker an Bord. Für die Stockholm-Episode kehrt zudem ein anderer Familien zurück. Harald Schmidt schlüpft nach seiner Traumschiffhauszeit wieder in die Rolle des Kreuzfahrtdirektors Oskar Schifferle. Seit Ostern 2020 war er nicht mehr an Bord. Damals kritisierte er das mangelnde schauspielerische Talent einiger teilnehmender Kollegen. Die Kritik an der Qualität der Gaststars gab es in den letzten Jahren häufiger. Wir sind gespannt, wie sich Gülen Ceylan machen wird. Neue Traumschifffolge zu Weihnachten. Erste Bilder von Florian Silbereisen in Schweden. Bremerhaven, eine Affäre mit dem Touristenführer, eine Liebe zwischen einer Holzfällerin und einem Baumschützer und ein verletzter Florian Silbereisen, 40, das erwartet Schlagerfans in der neuen ZDF-Traumschiff-Folge. Am 26. Dezember 2021 sticht der TV Kreuzer wieder in See und nimmt diesmal Kurs auf Stockholm. ZDF-Traumschiff, Ylend Jalan und Erst-Jan Kosa zu Gast bei Florian Silbereisen. Seit über 40 Jahren sticht das ZDF-Traumschiff, alles über die Kreuzfahrtserie, regelmäßig im See und entführt die Zuschauer an traumhafte Orte. Zuletzt legte das TV-Kreuzfahrtschiff zu Ostern auf den Malediven an. Zu Weihnachten steuert Kapitän Prager kältere Gewässer an. Es geht nämlich nach Schweden. Auch, wenn Fans Florian Silbereisen, alle Infos über den Schlagerstar, diesmal nicht oben ohne im Hauthängen Taucheranzug zu Gesicht bekommen werden. Hält die neue Traumschiff-Folge für seine Fans wieder so manches Drama und kitschig schöne Liebesgeschichten im petto? Mit dabei sind natürlich wieder Barbara Wusso. 60, als Hanna Liebholdt, Daniel Morgenroth, 57, als Staffkapitän Grimm, Harald Schmidt, 64, als Oskar Schifferle und Neo-Schiffserzin Pauline Ulmen-Fernandes, 40, als Doktor. Jessica Delgado, Extratik.com von Ippen. Media berichtet. Das Weihnachtstraumschiff verspricht außerdem recht lustig zu werden. Denn diesmal hat Florian Silbereisen, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten, die Comedian Bülent Jalan, 45, und Özcan Kosa, 40, zu Gast. Die beiden übernehmen die Rollen von Jem und Hassan Meyerbring hält die neue Traumschiff-Folge für seine Fans wieder so manches Drama und kitschig-schöne Liebesgeschichten in petto. Zwei Brüder und gescheiterte Stand-up-Comedians, die sich ihren Lebensunterhalt als Küchenhilfen auf dem Traumschiff verdienen. Doch Kreuzfahrtdirektor Schifferle erkennt ihr Potenzial und will die beiden auf die große Showbühne bringen. Ein verletzter Florian Silbereisen, Affären und eine gegensätzliche Liebe, das erwartet Fans beim ZDF-Traumschiff in Schweden. Andrea und Oliver Schmiede, gespielt von Ann-Kathrin Sutroff und Thomas Schaaf, wollen auf dem ZDF-Traumschiff als Ehepaar wieder zueinander finden. Denn Oliver ist ein Workaholic und Andrea eine Löwenmutter, die ihre erwachsenen Kinder einfach nicht loslassen kann. Außerdem hat er sie vor nicht allzu langer Zeit betrogen. Andrea hat ihm verziehen. Trotzdem hat sie das Gefühl, dass sie von ihrem Mann nicht richtig wahrgenommen wird. Deswegen ist die Freude über die gemeinsamen Tage ohne Kinder groß. Doch kaum in Stockholm angekommen, wird Oliver von seinem Büro nach Südfrankreich geordert. Damit seine Frau nicht allzu enttäuscht ist, organisiert er einen privaten Touristenführer, Björn, gespielt von Knut Riepen. Allerdings geht der Plan von Oliver so richtig nach hinten los. Zwischen Andrea und Björn wandelt sich nämlich eine Romanze an. Außerdem gibt es diesmal auf dem Traumschiff eine verzwickte Liebesgeschichte zwischen einer Holzwirtin und einem Umweltaktivisten. Sarah Svensson, Barbara Prakopenka und Anton Straubinger, Joshua Grote, müssen feststellen, dass die anfängliche Magie ihrer Liebe verblasst ist. Ihre politischen Einstellungen sind einfach zu verschieden, dass sie von ihrer entflammenden Liebe Abstand nehmen müssen. Es kommt sogar zu einer Prügelei zwischen Sarahs Vater, seines Zeichens Holzhändler, und Anton, dem Baumschützer. Hoteldirektorin Hanna Liebholdt muss dazwischen gehen. Finden Sarah und Anton trotz ihrer unterschiedlichsten Lebenseinstellungen doch noch zusammen? Doch auch beim Schiffspersonal ist so einiges los. Denn auf Anordnung von Kapitän Max Pager geht es für die Crew auf Teambildungsausflug in die schwedischen Scheren, Zelten, Lagerfeuer und Kajakfahren inklusive. Sie drei sehen dem Ganzen mit gemischten Gefühlen entgegen. Nach anfänglicher Skepsis ist die Crew aber mit Begeisterung voll dabei. Doch bei einer Übung verletzt sich Max Parger. Hanna Liebkold und Martin Grimm können es nicht fassen. Doch zum Glück ist Schiffsärztin Doktor. Jessica Delgado zur Stell und kann direkt erste Hilfe leisten. Ob Andrea Schmiede mit Ann Jörn durchbrennt, Sarah und Anton ihre Meinungsverschiedenheiten hinter sich lassen können und wie der Teambildungsausflug für Kapitän Max Pager und seine Crew ausgeht, erfahren Fans am 26.